Herr Grell, vielen Dank, dass Sie heute hier waren auf der AZK. Ihr Thema war ja heute von der Parasitenwirtschaft zur Wirtschaft der Symbionten. Sie behandelt aber auch viele andere Themen. Können Sie kurz beschreiben, was der Kern Ihrer Arbeit ist? Der Kern meiner Arbeit allgemein ist tatsächlich einfach die, sag mal, die Wirkung der Medien zu stärken. Das ist das, was ich letztlich gelernt habe. Denn anfangs habe ich ja selber vornehmlich Medien gemacht und habe ich gemerkt, dass die äh, die Plattformen immer wieder auch eingreifen, zensieren, im Prinzip redaktionelle Arbeit betreiben, Sachen, die sie nicht sehen wollen und auf der anderen Seite gemerkt, wie stark Medien tatsächlich einen transformativen Charakter haben, dadurch, dass die Menschen einfach auf die richtige Spur mit Tipps, mit Lebensinformationen, aber auch mit Emotionen, die sie, die sie ihre Perspektive verändern, auf den richtigen Weg bringen können. Und jetzt würde ich letztlich sagen, wenn ich tatsächlich einfach ein auf der einen Seite immer noch Journalist, aber auf der anderen Seite auch Aktivist für Meinungsfreiheit und für bürgerliche Rechte. Denn ich denke dadurch, einfach durch den Dialog und durch die Möglichkeit, sich frei auszudrücken und frei in den Diskurs zu gehen, werden wir alle Probleme lösen können. Und genau diese Arbeit bedingt ja auch, dass Sie viele vorherrschende Systeme kritisieren. Und das ist ja heutzutage nicht immer einfach. Da stößt man ja viel auf Kritik, teilweise sogar auf Sanktionen oder andere Geschichten. Was treibt Sie an, dass Sie trotz aller Hindernisse weitermachen? Mich treibt an, selber die Informationen, die ich äh, bekommen habe über die ganze Zeit und den Weg, die Informationen, die man hier bekommt, auch in den ganzen Vorträgen, was ich heute auch wieder aufgesogen habe mhm. und an positiven Gefühlen mitgenommen habe, das gibt so einen Eindruck von dem, was möglich ist, mhm. so einen Eindruck von dem, wie es sein könnte und man spinnt das dann innerlich weiter und das war letztlich auch mein Antrieb zu sagen, ähm, es ist so ein großer Unterschied von dem, was ich als die bescheidene, schlechte Zukunft gesehen habe, die uns so vorgegaukelt wird und der, die ich jetzt schon erahnen kann, dass ich einfach diesen Weg weiter folgen wollte und das auch weiter vorantreiben möchte. Sehr schön. Zensur ist ja auch eins Ihrer Themen. Sie sprechen ja auch über was alles zensiert wird derzeit in der Medienlandschaft, auch im Internet. Andererseits arbeiten Sie ja genau noch in solchen Systemen drin. Wie schaffen Sie diesen, diesen Sprung, in solchen Systemen zu arbeiten, zu existieren, aber gleichzeitig ja da auch kritisch ranzugehen? Ja, letztlich merke ich, dass man immer an Dinge pragmatisch herangehen muss. Das heißt, es wird nie einen Idealzustand geben, nie wo man wirklich sagen kann, okay, jetzt ist alles perfekt. Natürlich, wenn man vorher, wie jetzt bei der Veranstaltung, hier alles organisiert hat und durchgeplant hat, dann läuft viel richtig. Dann hat man vielleicht 90 Prozent oder so, die mhm. funktionieren. Aber letztlich habe ich gemerkt, dass alle Pläne nie 100% funktionieren. Das heißt, die eigentliche Lebenskunst ist Improvisation. Und da kann man Systeme so lange nutzen, wie sie noch funktionieren für einen, dem Rahmen, den sie funktionieren. Und äh, je nachdem, wenn sich dann etwas ändert, muss man dann wieder neue Wege finden. Also dieses ständige Improvisieren ist, denke ich, einfach, deswegen das funktioniert. Deswegen ich auch sage: kann man auch die alten Systeme nutzen, sobald sie noch die Chance bieten dafür. Ja, super. Sie haben in Ihrem Beitrag, in Ihrem Referat erzählt, dass Sie auf einer Demonstration zufällig reingerutscht sind in diese ganze Wahrheitsbewegung. Was wäre Ihr bester Tipp für jemanden, der jetzt ganz am Anfang steht und sich mit dem ganzen äh, Wissen oder dieser anderen Welt, die sich da auftut, konfrontiert sieht? Also ich würde sagen, sich vor allen Dingen Leute suchen, schnell Leute suchen, wo man sagen kann, okay, da passt irgendwie schon vom Herzen her und die haben aber auch einen gewissen Durchblick. Also man hat auch das Gefühl, die haben Ahnung, aber es muss gleichzeitig auch passen. Ja. Also wenn man nämlich nur auf Leute geht, wo man denkt, okay, die haben viel Wissen darüber, aber das passt vom Herzen überhaupt nicht, die sind so negativ oder was weiß ich, dann, dann vergräbt man sich da selber und ja. nimmt sich die Chance, weil der, der Mensch das für einen verschließt, im, im Moment vielleicht verschließt. Deswegen lieber Leute suchen, die informiert sind, aber wo es auch vom Herzen her passt und das wäre, glaube ich, der, der, erste, der erste Schritt und der beste Tipp, den ich habe. Vielen Dank. Sie arbeiten ja auch gerade an diesem Projekt Freihoch 3. Können Sie kurz erläutern, was es, da, was es ist und was da auch die Ziele davon sind? Freihoch 3 war am Anfang, ich habe hier auch das T-Shirt, Freihoch 3, die Plattform, die wir aufgebaut haben, jetzt ist es zu einer Kampagne, wird es langsam zu einer Kampagne, innerhalb derer wir auch die Plattform umsetzen. Das heißt, diese Idee ist einfach tatsächlich, die Freiheit der Medien, die Freiheit der Meinung die, oder auch, auch die Sicherheit des freien Denkens und der freien Meinung halt zu garantieren. Und da gehört halt mehr dazu. Da gehört dazu auf der juristischen Ebene, auf der finanziellen Ebene für Journalisten, äh, aber auch auf dem Ebene der Plattform, was heißt Zensur, Verhinderung, sondern eher, dass Leute äh, die Meinung hören können, die sie von ihrem Medienmacher hören wollen. Das heißt, wir arbeiten gleichzeitig in einer Plattform, die wir schon angefangen haben Crowd zu finanzieren und wo wir eine Startsumme haben und gleichzeitig bauen wir aber auch eine Kampagne auf, die, wir wissen noch, noch nicht genau, wie wir es machen, da lasse ich mich auch immer wieder inspirieren und hole neue Leute mit rein, die das dann mit weiter vorantreiben, aber das ist so unser Ziel, ich glaube, das ist das Wichtige, wirklich diese Freiheiten zu etablieren, denn ich glaube, wenn man in diesen, diesen Freiheiten sich ausleben kann, dann führt das automatisch zu einer Heilung und ja. zu, einem, zu einem weiteren Wachstum. Sehr gut, vielen Dank, auch viel Erfolg bei dieser Arbeit. Jetzt sagen Sie auch, dass diese AZK eine wundervolle Erinnerung sein und bleiben wird. Warum? Ja, das habe ich im Vortrag auch gesagt. Einfach deswegen, weil ähm, man merkt es sehr deutlich, und das ist das Problem heute an der Kunst, die uns im äh, Mainstream präsentiert wird, da ist gar nicht so viel Aufwand drin. Das merkt man, dass die Leute zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt hier irgendeinen Hut hinter eine Glasscheibe packe oder so, da habe ich nicht viel, besonders viel Arbeit reingesteckt. Wenn ich das aber hier sehe, dass hier die Bands zusammengebracht werden, ich weiß selber, ich habe ja selber jahrelang Instrumente gespielt, spiele jetzt immer noch privat, aber ähm, auch auf, äh, auf, auf höherem Niveau, Jugend musiziert und so weiter, da weiß ich, wie viele Arbeitsstunden da drin stecken, um das auf so einem hohen Niveau zu bringen. Das ist die eine Sache. Also die Schönheit äh, zu sehen in der, in der Kunst. Mhm. Ne? Dann auch natürlich, dass sich jeder so viel Mühe gibt. Dann auch die allgemeine ähm, Ausstrahlung der Menschen, die so diesen positiven Geist halt mitnehmen, das sind alles so tolle Sachen und dann natürlich die Inhalte, die das eigene, eigene Leben bereichern, die neuen Informationen. Ich glaube, das ist so die Mischung, die es ausmacht und der grundsätzlich positive Gedanke, der eben da, dabei ausgestrahlt wird, ist für mich die Mischung, die es da gemacht hat. Super, vielen Dank. Jetzt haben Sie auch Liedbeiträge angesprochen, die Sie im, im Herzen etwas tief ja, berührt haben. Was meinen Sie damit? Was, was sind diese Sachen, die Sie so im Herzen tief berührt haben durch diese Liedbeiträge? Ja, zum Beispiel, ich habe den einen auch im Vortrag noch mal erwähnt, das war der direkt davor, also Friede in dir und Friede in mir. Und das sind alles so, erstens haben sie mich deswegen berührt, wie gesagt, weil sie einfach Kunst sind auch und weil sich ja jemand dabei Gedanken gemacht hat. Selber komponiert, mhm. ne, soweit ich auch verstanden habe, mit eigenen Texten, da fließt ja extrem viel Arbeit mit rein. Und das hat sich aber auch in der, gleichzeitig in der Schönheit ausgedrückt, dessen, ähm, auch wieder in der positiven Intention dahinter, ne? also das drückt sich im Text aus, das drückt sich in der Melodie eben aus, das drückt sich auch aus, wie viel diejenigen halt äh, dafür Aufwand gemacht haben, äh, die Choreografie zu studieren, sich auch anzuziehen, ne? das ist alles in so einer Performance halt drin und äh, dann eben wirklich mit dieser positiven Intention, dann sehe ich auf der anderen Seite Mainstream und diese ganzen schrottigen Pop-Songs mhm. und dann sehe ich das. Äh, dann ist das für mich wirklich so ein Sprung, wo ich denke, toll. Sehr schön. Also wir, sind da, wir stecken da wirklich in einer sehr, sehr spannenden Entwicklung. Und jetzt wäre noch so meine abschließende Frage. Wie stellen Sie sich vor, dass es in zehn Jahren aussieht hier auf der Welt, in Ihrem Umfeld? Also ich stelle mir vor, dass ein sehr starker Reinigungsprozess eingesetzt hat. Also das heißt wirklich, diejenigen, die sich... Äh, sag mal, dieser Friede von innen, was wir ja gerade auch hatten, äh, dass dieses, dieser, dieser Friede und dieses Wachstum auch innerlich bei vielen wieder eingesetzt hat. Das heißt, dass da wirklich eine Öffnung hin zum sag mal, spirituellen, hin zum, äh, aber auch dem umfassenden Denken, ne, dem, dem ganzheitlichen Denken auch äh, passiert ist. Und ja, politisch ist das schwer abzuschätzen. Wird es in eine libertäre Richtung gehen, Minimalstaat, wird es in eine Richtung gehen, dass der Staat einfach organischer wird, das kann ich schwer abschätzen, aber das sind gern alles deutlich positivere Entwicklungen, die ich mir alle vorstellen kann, dass die funktionieren, das ist für mich jetzt schwer abzuschätzen. Aber was ich wirklich glaube und was ich mir auch wünsche, ist eben diese tatsächliche Organismuswerdung, nicht im Sinne von, also ist jetzt noch nicht abgeschlossen wird, ist, die, ist die klar auf der einen Seite, aber eben eine Organismuswerdung im Sinne von eine Interaktion, die ohne diese großen Reibungen auskommt, die geringer ist. Es bedeutet nicht Freiheitseinschränkung jetzt wie in einem Kollektiv, sondern einfach, dass, die, dass diese Interaktion reibungsärmer funktioniert, dass sie kooperativer, symbiotischer ist. Das wünsche ich mir und ich glaube, das wird auch kommen. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Interview und auch für Ihre Arbeit. Wir wünschen Ihnen da viel Kraft, auch viel Erfolg in der Zukunft. Vielen Dank. Super. Vielen Dank.